Ja, und willkommen. Mein Name ist Adi P. und ich bin zurück zu Let's Play Dragon Ball Z. God, Ja, wir gehen wieder hier auf Nebenquest Jagd und hier haben wir schon direkt die nächste. Bei Denn wir müssen Piccolo im Team haben und dürfen nicht zum Goku und zum gohan im Team haben und ja. Mal mal, was hier los ist. Die Quest ist, weil ja nicht Anforderung irgendwas mit 47 oder irgendwie so Deswegen sollte halt nicht allzu schwer sein. Obwohl Piccolo schon so ein bisschen unterlevelt ist im Vergleich zu Son Goku und Co. Aber ich glaube 54 oder so reicht doch wohl. Ne? Oh, Piccolo, hast du dir Sachen an der Oberfläche angesehen? Also, da war Piccolo. Ja, nach Majin bus Tod ist nicht nur die Erde, sondern auch das gesamte Universum wieder sicher. Hoffentlich ist dieser Frieden von Dauer. Du ist ein guter Rechter geworden, Tende. Du bist auch wieder gewachsen. Da habe ich mir nicht eingebildet, oder? Dank, bilgo Wenn du sagst, äh, wenn du was sagst, muss das schon was heißen. Hm. Ich wollte ja noch was sagen. Und zwar was? Wie ich schon erwähnt habe, ist die Erde momentan sicher. Und du hast einen großen Teil dazu beigetragen. Du bist bestimmt froh, eine Pause von dem ganzen Kämpfen zu haben. Deswegen finde ich, dass du diese Gelegenheit nutzen und endlich mal tun sollst was du möchtest, Piccolo. Was ich möchte? ganz genau da gibt es doch bestimmt was oder irgendwas das du aufgeschoben hast. ich wollte schon immer ein auto fahren aber das habe ich schon oh, piccolo ging zum goku hm, ich habe mein ziel der weltherrschaft nie erreicht vielleicht nehme ich das noch mal in angriff was entspann dich, das war ein witz Oh, so ein glück ich hatte schon richtig angst aber ja irgendwas das ich tun möchte glaube ich sollte mir mal etwas zeit für mich nehmen ich habe als hier noch ein paar dinge zu erledigen super Zurzeit so kann ich nur an eines denken eine revanche gegen einen meiner größten rivalen warum nicht bist du bereit für son goko ich habe mich hätte irgendwann mit level 40 oder so sein wird. wir sind level 54 also nicht geführt wir gegen den kämpfen werden aber okay ich glaube ich hatte der auf mysteriöse weise jetzt irgendwie Level 40, oder so sein wird, wird wahrscheinlich auf Level 75 sein, so wie im letzten Part. Also ja, der kannst du ja glaube ich abschmecken, Piccolo, aber ja, ist ja wie Tension an. Ne? Er versucht einfach sein Bestes. Nicht war Tension dann, ist glaube ich meine Gruppe. Ne? Wie war das? Ich damit sagen, ich erreiche niemand im Leben. Ja. Yeah. Na gut. Ähm, hi Son goku du bist nicht so Hm? Mein Papa? hallöchen <lacht> Bist du das Papa? Ja, ich bin's. Ich glaube, ich bin in Richtung der Berge unterwegs. Alles klar, danke. Stimmt was nicht? Nein, du musst ja keine Sorgen machen. Wirklich nicht? Tut mir dass ich dich belästige. Kein Problem. Ist los, Piccolo, wirkt ein bisschen aufregender als sonst. Da geht bestimmt irgendwas vor sich. So, mit Bergen meinst du... Ich sehe schon, wohin das wieder führt. So. Ich wusste, dass da. Na gut, dann gucken wir mal. hey warte mal ist das nicht aus dem intro so ein goku meditiert hat ganz am anfang im ersten part da bist du jetzt du mich erwartet hey, könnte man sagen ich habe bei solchen sachen wohl einen sechsten sinn du weißt du also auch warum ich hier bin natürlich und der sanft und sagte gott mag ja keinen teil ein teil von mir sein aber nichtsdestotrotz bin ich schon ein krieger durch und durch es reißt mich schon lange, gegen dich anzutreten, ohne mich zurückzuhalten. Und jetzt ist die Zeit gekommen, das in der Tat umzusetzen. Ha, ich war schon sehnsüchtig darauf, gegen dich zu kämpfen. ich darüber nachdenke, habe ich vor Vegeta, freezer Zell und Bo gegen dich gekämpft, Piccolo. Du warst mein erste große Herausforderung. Ich habe dich damals beim kampfschortwelt besiegt und das will ich jetzt wiederholen. Hm. Los, Son Goku, wir klären das hier und jetzt. Dann lass mal sehen, Piccolo. wir jetzt der ersten folge ja 50 jetzt noch zurück so gerade habe ich meine abwehr abgebrochen ich komme trotzdem jetzt mein ding sein durch granate aber auch noch nicht gesehen mit schneller? Oh, ist so. geblockt. Ha. Ach ja, das ist der Angriff. Äh. Oh, noch weiter, okay. Und dann machen wir noch den. war ah, den voll. Oh Gott, äh. kommen Abwehr. Doch, ich habe noch, okay gelenkt ich habe gesehen so er war war schon als ich glaube es glaub, schon alles war 55 mit dir ist echt nicht so spaß und piccolo wenn du dich nicht zurückgehalten hätte hättest es auch anders gehen können glauben ich habe wirklich alles gegeben na schön belastung ist erstmal dabei da ich zum ersten mal äh, dich zum ersten mal getroffen habe sind alle möglichen folgten sachen passiert sich als wäre das training hier erst neulich gewesen du wirst auf keinen F du führst auf keinen fall ein normales leben hey, da kannst du recht haben was hast du jetzt vor im wo jetzt vor es gibt es keinen starken kontrahenten mehr gegen den du kämpfen könntest. Ach, ganz einfach ich werde immer stärker wer weiß vielleicht tauchen ja mächtige gegner auf Wenn ich schon daran denke bin ich schon ganz aus den neues deswegen muss ich sofort damit anfangen stärker zu werden ja, du hast dich kein stück verändert findest du schon ein seltsamer Knabe, Son Goku, aber oh, das zeichnet dich halt aus. Okay. Ja, deswegen durfte Son Goku nicht in meiner Truppe sein und Son One. Okay, macht Sinn. als jetzt erst geklickt, ey. Hey, gehst du Piccolo? Ja, ich habe noch andere Dinge zu tun. Alles klar, damit später. Ich werde nicht zulassen, dass du als einziger Stärke bist, Son Goku. Deine Zeit an der Spitze ist bald vorbei. Ich werde nicht mehr in deinen Schatten stehen. Ich werde stärker und ich werde dich besiegen, wenn du in Bestform bist. Ja. Piccolo sollte ja ursprünglich die Vegeta Rolle einnehmen in Dragon Ball Z, aber Leute haben Vegeta irgendwie mehr gemocht und ja. Ich glaube Akira Toriyama hatte irgendwie Vegeta nicht so sehr gemocht am Anfang, weil die Fans wollten halt dass der der Rivale von zum Goku jetzt, also ja. Aber wenn das anders gelaufen wäre, dann wäre vielleicht jetzt Piccolo irgendwie mit Son Goku der Hauptcharakter. In Dragon Ball Super, ja, aber wer weiß, gut. Ich bin dem Part nicht, ich band Part hier nicht, aber wir sehen uns im nächsten, in der nächsten Quest. Ne? gut, alles klar, ja, gut, alles gab es gleich. So, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal ein paar Missionen, von dem ich denke, dass ich da neue Seelenabzeichen bekomme. Und ja, hier haben wir schon mal eine Suno, die haben wir nämlich noch nicht. Also, ja, komm, wir mal hallöchen. Hä? Was ist los? Ähm, du hast nicht zufällig Son Goku oder? Ja, heiße ich. Son Goku. Ja, weißt du das? Ja, ich heiße Son Goku. Dorfbewohnerin Suno ist schon lange her, aber ich könnte dich nie vergessen. Ich bin Suno. Ich habe dich vom Erfrieren gerettet, als wir noch klein waren. Hast du ich hast du etwa vergessen? Und was im Gegenzug den Dorfvorsteher aus dem finger der Red Ribbon Army befreit? Jetzt weiß ich jetzt wieder. Suno, na, so eine Überraschung. Oft mal sind wir inzwischen beide erwachsen <lacht> ja damals äh, war ich wirklich sehr klein vielleicht aber ich finde ich schon immer groß und stattlich aber da komme ich das bekomme ich nicht so oft zu hören das <lacht> würde ich dem weiten weg hierher. dieser winter ist sehr hart und es ging die nahrungsvorräte zu neige in unserem dorf leben viele alte leute und als eine der wenigen rüstigen muss ich so viel nahrung wie möglich sammeln auch mal könnte sie Hilfe gebrauchen ja, das machen wir mal. Ich gucke, aber habe ich schon alles direkt wieder. Wir sehen mit Suno. Ich helfe dir. Ich bin ziemlich gut im Finden von Essen. Was wirst du für mich tun? Na klar doch. Also macht dir keine Sorgen. Danke, ich weiß es zu schätzen. Okay, schauen wir mal. das hier musst du mir sorgen. Oh, das könnte dauern. Das war's, meinst du? Schaffst du? Klar, ich bin leicht zurück. Ich hoffe wirklich, ich habe. Einige Sachen noch von die Fischen habe ich wahrscheinlich nicht Ne? Äh. Vielleicht doch okay. Okay, Jetzt alles, was du haben wolltest, fantastisch. Die Baubewohner werden überglücklich sein. Es freut mich zu hören, hat mich echt reingehängt. Irgendwie nicht. Du bist wirklich der Held des Dorfes. Ach, ich bin kein Held, nur ein Freund. Ja, das meinte ich ernst. So viel Zeit vergangen, du erträgst immer noch keine Komplimente. Komisch, dass du mir das jeder erzählt. So bist du, Sangoku. Du, du bist zwar erwachsen, aber immer noch ein Kindskopf. Keine Ahnung, ich bin zwar nicht so schlau, aber wahrscheinlich werde ich das immer sein. Gut, bleib wie du bist, Sangoku. Ich schippe es. Keine Ahnung, ist immer noch besser als Chichi. Ich glaube, jeder ist besser als Chichi. bulma ist besser als Chichi. Jeder ist besser als ihr als Ehefrau. Ja, gut und Plan ist aufgegangen. Ich habe ein Dings bekommen, ein Seelenabzeichen ausgezeichnet. Gut, dann machen wir weiter. Ich gucke mal, wo wir als nächstes hingehen können. Und wir sind in Quittenwald, weil hier gibt es auch wieder was zu tun. Und hier können wir wahrscheinlich auch wieder neue Seelenabzeichen. So ist irgendwie aus irgendeinem Grund schon wieder hier. Äh, ja, keine Ahnung, wie die das gemacht hat. Das war ja voll schnell. Und ja, was geht kennt Er mich noch? Ich kenne euch wahrscheinlich nicht mehr. Was sollen wir tun, Vater? Hm. Was sollen die langen Gesichter? Habt ihr Probleme? Was warte, das kann ich sein. Bist du was zum hm, Ja, bin ich. Äh, und ihr seid Boa, äh, Verteidiger des Heiligen Landes, Bora und Bohr Sohn Opa. Das war ein Glück zum goku Ich bin es, Bohrer. Und das hier ist sein Sohn Opa. Du hast uns vor vielen Jahren geholfen. Oh ja, ja, ich erinnere mich an euch. Ist lange her, eine Ewigkeit ist vergangen seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja, ich weiß, ihr habt also die ganze Zeit hier was. Wir sind Wächter dieses Landes, so ist es immer gewesen und so wird es immer sein. Genau, hm, warum das lange Gesicht betrübt? Ich etwas? Naja, die Bäume im Heiligen Quittenwald leiden unter einer mysteriösen Krankheit. Man sieht sie nicht an, aber die Infektion frisst sie von innen heraus auf. Oh, das klingt schmerzhaft. Ich sage es nicht gerne, aber gegen diese Bedrohung sind wir machtlos, wenn wir nur etwas tun könnten. Und du bist gerade hier, deswegen der gute alte Son Goku. So viele Callbacks zu Dragon Ball in diesem Part ausschaut, was du willst uns helfen. Son Goku, du, du bist uns wieder zu Hilfe gekommen. Ich helfe gerne, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen soll. So was bitte ich normalerweise wohl mal um Hilfe. Römer, sie ist das Mädchen, das ich vor einigen Jahren bei Wassergren Baba getroffen habe, oder? Ja, genau, gut gemerkt. Im Gegensatz zu mir, ich bin Strohhof. Sie ist schwer zu vergessen. Ich werde mit Bulma sprechen. Ihr wartet hier. Okay, vielen Dank. Man hat in der mal Bulma getroffen. Da war die ganze Zeit in meinem Wald. Man ist in der mal zu einer Baba gegangen. Habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. In seinem Vater wurde er ja getötet. Deswegen hat Zomboko Dragon Ball gesucht. Ne? Um den wieder zu beleben. Und war da alles noch im Ball, ne? Oder hat er irgendwann mal begleitet? Ich weiß ja gar nicht. Ich wusste ehrlich gesagt noch nicht mal, ob da ein Junge oder ein Mädchen da damals war. Dieser kleine Junge. Ich glaube, die Stimme war etwas androgyn damals. Was oh, ein Goku? Hallo Bäume. Äh, Probleme beim Heiligen Quittenwald zum so, hat alles über das problem im heiligen quittenwald erklärt da steht auch heiliger quittenwald nicht meister wald sehr gut so jetzt bist du im bilde vorschläge wenn du etwas nicht mit deinen fäusten lösen kannst euch mich also darum kümmern ja, ja tut mir leid diese angelegenheit sind nur echt lästig weißt du glaubst du mir geht das anders du hast wie den letzten nerv egal was denkst du kannst du helfen natürlich du vergisst dass ich ein genie bin deine erbärmlichen Erklärungen nach zu schießen haben die bäume Retest, wenn man sie mit einer botanischen Medizin, meint, die die Krankheit heilt, sind sie bald wieder so grün wie vorher. Super, kannst du die Medizin herstellen? So einfach ist das nicht. Die Krankheit ist ziemlich ungewöhnlich und für die Medizin brauche ich medi eine seltene Pflanze. Pff, Entschuldigung, das muss es wegen seiner Leuchtfähigkeit bei Sammeln sehr beliebt und wird deshalb nur selten verkauft. Ich sage nicht gerne, aber vielleicht werdet ihr kein Glück haben okay also brauchen wir seltenes moos ich erzähle es Opa und Bora. okay oh, was für ein zufall das haben wir gerade wirklich nein und warum stelle ich mir die irgendwie voll so unsozial vor das habe ich mal gesagt habt ihr jeder davon gehört nein leider nicht du vielleicht vater Leider habe ich auch noch nie von einem solchen Moos gehört. Wenn wir die Zutaten nicht kaufen können, können wir nichts für die Bäume tun. Wir müssen unsere ideale akzeptieren. Ach man, wir müssen noch etwas tun können. Moment. Warum fragen wir nicht im Baba, ob wir dem bald irgendwie helfen können? Äh, vielleicht hält er etwas Kostbares ein, das wir verkaufen können. Ah, tolle Idee. Das kann ich machen. Das ah, gleich besuche im Baba. Mal sehen. Mann, Wasarem Babas ist schwer zu lesen. Na, Moment, da ist es. Okay oben. Um. Hat er sich gerade weg teleportiert? <lacht> Hat er sich aus der Realität heraus teleportiert? stellt irgendwie keine frage ne? Okay. Hauptsächlich krieg zwei Seelenabzeichen danach. Ich nehme mal ein Abenteuer, ne? Ich tue einfach die Seelenabzeichen immer in der Community reinpassen, wo ich... Keine Ahnung, wenn man die Freundschaft maximiert, dann... Bekommt man immer von fast jeden irgendwie eine Geheimkunst-Schriftrolle oder so? Und ich gehe einfach immer danach, welche Schriftrolle man bekommt. Pack ich das irgendwo dahin, weil in meisten fällen haben die die meisten Werte ja. Ja, bestimmt in diesen Bereichen auch. Hä? Was war das? Hey, was sagen Baba? Ich wollte dich etwas fragen. Ich habe kein Geld dabei, aber kannst du einen starken Gegner für mich finden? Du kannst doch so, das, kannst du auch umsonst machen oder? Ich fürchte, gerade ist das nicht möglich. Meine Kristallkugel wurde gestohlen. Du sitzt doch gerade auf der. Hm, ist das da nicht deine Kristallkugel? Warte, wow, merkst dich mal, dass du drauf sitzt. Ha, jetzt wirst du echt verrückt, oder? Du Depp, ich meine nicht diese Kugel. Eine gestohlene Kugel war nie nagelneu. Ich habe sie mir erst vor kurzem gekauft. Man kann die kaufen. Diese Kristallkugel habe ich davor genutzt. Sie ist ziemlich abgenutzt und schwebt kaum noch. Oh, ich sehe keinen Unterschied. Aber benutzt du die abgenutzte und keine neuere? Willst du ziemlich verärgern. Ich habe dir gerade gesagt, dass meine neue gestohlen wurde. Ah, stimmt. also bist du gerade zur rechten Zeit aufgetaucht. so wo hilfst du mir einer alten Frau und holst meine Kristallkugel zurück. Ich sollte sie dir zurückholen. Wenn ich sie für dich finde, ist du mir dann bei etwas. Das könnte ich wohl tun. Okay, dann warte hier. Ich hole eine Kristallkugel zurück. ich Kann ich. Ich kann mich äh, zwar auf der Suche machen, aber mit diesem abgewandten Teil finde ich nur einen ungefähren Aufenthaltsort aus Oh, hey hey hey. <lacht> was hm, dieser Schläger haben ist also bisher geschafft. okay aber ich komme wieder gut dass mich nicht hängen so coco sonst hau ich dich so jemanden die die sind irgendwo hier ja. ich sehe nichts da Oh, das geht natürlich nicht kaputt, peinlich. Wir sehen aus. Gute Arbeit, Boss. Echt schlau so zu tun als wolltest du eine Weissagung. Die Kristallgut der alten Exe gehört uns. Damit werden wir uns auch unsere alle Schätze der Welt gehören. Ja, und ich bin daraus, wo meine Katz Wiskas hingelaufen ist. Hey, ja, das geklaut, oder? Oh, Mist, wir haben Gesellschaft. sie mir einfach wieder und alles ist gut. Glaubst du, wir geben dir die einfach so, als ob? Ja, das sind unsere Roboterräuber. Mit ihrer Ausstattung sind sie besonders stark. Hi, hi, hi. Wow, echt im Ernst? Wenn die stark sind, da will ich gegen sie kämpfen. Ach, du sie echt nicht mal. Egal, wir geben dir die Kohle nicht. Schnapp dir euch Roboterräuber. räuber habe keine Zeit für so ist. Oh Gott, der hatten ja sogar aus. Meine Kollegen hier mit einem Schaden. Irgendwann werden sie stark genug sein. Ich mag gerade so 50, piccolo Level 55. Ich glaube, die schon echt irgendwie aufholen. Ich weiß warum. Wie verwandelt man sich noch mal, ne? Sauer. Äh war knapp was das ja ich habe doch gerade ein ja ja auf dich beschossen wie kannst du eigentlich ja die verfolgen mich immer noch äh äh äh und das was noch nicht aha er mir einen schaden gemacht hat kann irgendwie sein ne okay da hat ja gar nichts an erfahrungspunkte gegeben trotzdem mal jemand level abbekommen was eine enttäuschung die dinge waren überhaupt nicht stark Du, du, hast die Roboterräuber geschlagen. ist der Kerl ist kein Witz. Wollte mir immer noch nicht geben. Oh, äh, stimmt, wenn du sie willst, kannst du dir. Du kannst sie haben. Wir haben nur geguckt, ob sie auch noch funktioniert. Genau. Äh, ja, genau. <lacht> wir haben sie sogar für dich poliert. Okay, auf damit zu Baba. Verdammt, der ist einfach so aufgetaucht und wir hatten so gute Beute gemacht da draußen solche Kerle laufen, dass ich mir die Liebeskarriere lieber. hat ich jetzt mit der Liebeskarriere lieber. Er ist einfach aufgenommen ist dann wieder gegangen. Wie ist denn das möglich? Endlich. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Ja, das ist sie. Meine kostbare Kristallkugel. Okay, jetzt wo deine Kugel wieder ist, kannst du mir helfen. Ach ja, das habe ich dir ja versprochen, oder? Na dann, was kann ich für dich tun? Äh, ich brauche etwas namens Medimos. Das soll schwer zu finden sein. Kannst du mir vielleicht sagen, wo es wächst? Natürlich kann ich das. Warte ja hier. Hm, dein Moos wächst wohl tief in diesem Dickicht. Okay. Super, vielen Dank. Baba, Zeit das Medimos zu besorgen. so ja, niemand da, ne? ja. da war der im riesenbaum ich rate noch, noch irgendwelche monster oder irgendwie so was ne monster, meine ich cybermen das ist der so art monster ja stimmt das ist ein riesenbaum da oben ne der strahl Sag mal, hat hier irgendwo ich nehme wieder nicht ganz doch. sehe drinne oder was? Da war Oh, dieses muss ganz total das muss es sein. Schauen wir mal. Ich habe das muss also sollte ich besser zu bulma zurückkehren. Okay, dass ich immer für so eine kleine Katze irgendwie hin und her rennen muss. Das ist ein bisschen nervig. Ey. Also für eine Unterhaltung mehr oder weniger das bedeutet immer Ladebildschirm. Das dauert. Oh, du bist zurück, <lacht> überhaupt nicht gefäßt. <gefaced. lacht> äh, hast du das Minimus gefunden? Ja, ich habe es hier. Oh, schau dir das Zeug mal an. Bist du sicher, dass du was tun willst? Wenn du es verkaufst, wirst du verdammt reich. Ja, bin ich. Ich habe sowieso kein Interesse an Reichtümern. Ich wusste, dass du so etwas sagen würdest. Okay, ich fange an, die Medizin herzustellen. Warte kurz. Ja, fertig, dass sie bloß nicht fallen du hast das ist ein Vermögen wert die beste wohl mal. Also bringst du was Zeug zu Opa? Ja, das wird im Wald retten und Opa aufmuntern. Du scheißt wirklich keine Mühe um anderen zu helfen, oder? Echt? Ja, so warst du schon immer. Hm, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Du bist echt unbekümmert. Okay, ich bin dann mal weg. Bis später. erkennen sound für die teleportation einfach so mal oh, ein bisschen laut oh, ich habe sie ich habe die medizin auf wow, vielen dank das brauchen wir also um den ball zu retten stimmts genau wir probieren es später aus <lacht> später Weiß ich den ganzen Weg hierhin teleportiert, probiert gefällt jetzt aus. Ich dachte, da werden Notfall ja. Aha, Der Sohn ist silber. wie Diese Medizin braucht man seltene Zutaten oder sie ist bestimmt teuer. Ja, zumindest sagt man das. Oh nein, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber wir werden dir sobald wie möglich alles zurückzahlen. Äh, Zurück das ist nicht nötig. Hä? Ich brauche kein Geld oder so, aber. Ja, es würde er jetzt klarkommen. Ich mache mich besser auf den Weg. lasst mich wissen, wenn er noch mehr verbraucht. Bis dann, er hat uns ohne zu etwas so wertvolles gegeben. Samoko sagt aber auch kein Geld. Ein wirklich bemerkenswerte Persönlichkeit. Auch als Kind war Goku eine gute Seele. Gut, dass sie sich nicht verändert hat. Ich muss noch sehr viel lernen. Na ja, gut. Hey, Opa und seinem Vater sahen echt glücklich aus. Wir haben schon auf Level 50. Yes. Gut. dann sehen wir uns in der nächsten Quest. Oh, wir sind auf namek beziehungsweise Neunamik und ja, hier erwartet uns auch eine Mission und die fand ich irgendwie so interessant so von der Beschreibung. Irgendwas mit, damit mir mehr, mehr Wünsche erfüllt und so und ja, ich guck mal, was das hier ist, ne? Ich bei neue Sachen wünschen könnte, wenn ich nicht so schlecht, ich habe nämlich gerade die Dragon Balls. Hey, wie geht's? Son Goku, bitte habe ich nicht gerechnet. Da hat eine Hilfe beginnt neue Namek zu erblühen. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwie dafür erkennlich zeigen. Mach darum darum mal keinen Kopf, kann ich dir vielleicht irgendwie kann ich hier vielleicht irgendwo trainieren? Trainieren sagst du. Hm. Wer die Dragon Balls benutzen möchten, muss eine Prüfung bestehen. Eine Prüfung, wie sieht die aus? Die Dragon Balls befanden sich ursprünglich in der Obhut des sieben ältesten Wer sie benutzen wollte, musste zuerst in einer Prüfung beweisen, dass er ihr würdig war. Die Prüfung, daran kommt es auf und Eigenschaften wie Weisheit, Stärke und so weiter an. Stärke heißt, dass ich muss gegen eure besten Kämpfer antreten. Da wir alle um deine Stärke wissen, würde diese Prüfung sich auf deine Sagizität konzentrieren. Saga, wie jetzt? auf deine weisheit mein sohn um Namek als Held erkannt zu werden muss man stark und weise sein ist das so weißt du ich glaube ich passe lieber hey das ist eine großartige gelegenheit deinen geist zu kultivieren kleiner das solltest du tun Wha? wenn du die prüfung stehst hast du selbstverständlich die dragon balls die diesen planeten benutzen in anbetracht unserer beziehungen sollten wir es möglichst einfach halten du musst nur eine prüfung absolvieren als oberhalster reicht meine genehmigung ich weiß nicht doch weißt du Porunga teil 2 also wahrscheinlich schon irgendwann mal berungar teil 1 erledigt zu haben hm, mit den weg was könnte ich mir das beste training als zeiten wünschen ja ich mache sie sehr schön sagt Bescheid, wenn du soweit bist okay oh. ist doch piccolos freund oder sein name heißt auf amerikanisch andere welt wusstest du das okay musste ich ja, hier für das, Gefühl, das ist wichtig Ist das wortwörtlich alles was ich wissen muss nee, hier ist auch noch was gott der träume das bedeutet prunga in unserer sprache jetzt okay, sei etwas Ajiza anzupflanzen mit der jetzt gleich fragen stellen irgendwie viel äh, allgemein Wissen nicht über die namekianer weiß oder nicht? Du ja, das ist auch kein Test der Weisheit dann. Prüfung der Weisheit absolvieren, ja. Sehr schön. Erste Frage. Was heißt Brungel in unserer Sprache? Äh, Gott der Träume. Richtig. punga ist der Gottheit, die unser Volk schon seit Urzeiten anbetet. Weiter geht's, weiß der Name Piccolo auf namekianisch Andere Welt <lacht> stimmt, das sagt man auch, wenn man eine Tür öffnet. Weiter geht's, was war das Pflanze? Wird hier angebaut, Ajisa. ganz genau. Dieser ist die, ist das Wahrzeichen. Namex, gratuliere, du du hast die Prüfung mit Bau bestanden. Juhu. Was die Knalltüte hat bestanden, also das als würde ich mein Köpfchen als würde ich mein, doch würde ich mein Köpfchen unterschätzen. Du kannst jetzt mit den zu machen, was du willst. Alles klar. Ich freue mich schon auf einen guten Kampf, ab, Wir sorgen einen starken Gegner. Ich glaube, ich hätte die irgendwie vermasseln sollen. Wäre bestimmt witziger gewesen. Das ist eine schwer zu erfüllende Bitte. Nur wenige in dieser Welt können es mit dir aufnehmen. Jetzt tut er sich so, Berus hier wünschen Ernsthaft? Aber im Jenseits gibt es solche Krieger würde irgendwo auf der Erde wiederbelebt. Ja, super. Cell wurde irgendwo auf der Erde wiederbelebt. war wurde irgendwo auf der Erde wiederbelebt. Ich habe sie wiederbelebt und ihr vorhandenes Potenzial angezapft. Super, danke, brunger Haha, <lacht> alle werden sterben. Leb wohl. Ja, toll, Son Goku, der hat schon wieder alles hier in Gefahr gebracht, wie immer. Ich hoffe, das reicht dir als Lohn mann und wie da ja, ich muss noch mal zu erde mich erwarten noch viele kämpfe Okay, ich krieg glaube ich schon Progen da jetzt als als äh, seenabzeichen ne? ich habe ja auch schon aha gut wie ist ein seenabzeichen Der hat nicht gesagt hast du den text nicht gelesen son Da war ja voll die labeprüfung Ey, na ja gut, aber wenn es dadurch ein bisschen schneller geht, warum nicht? Gut, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, wir sind in Satan City und ja, wir können eine kleine Mission für Mr. Sate machen. So, wir haben schon uns natürlich wieder voll angeben und so, ne? Also ja. Und wir gehen mal gucken, hier Mr. Sate für uns will. Alles so, was willst du? Hat der immer noch ein bisschen Ki ja ein ganz klein bisschen ich stecke ich in der klemme vielleicht gibt es an mir auch oh, ich muss noch meine gruppe ändern stimmt ich muss zum anspielen. Habe ich ganz vergessen da äh so, der ist immer noch voll stark Na klar. das war was geht zum Go an, mein junge bin ich froh euch zu sehen es gibt Probleme, probleme Probleme am Stadtrand von Satan City sie sollen Dinosaurier gesichtet worden sein. Es ist so schnell für die Polizei und das Militär kann so nah an der Stadt nicht gegen ihn eingesetzt werden. Lange Rede, kurzes Sinn: Die Stadt hat mich gebeten, mich darum zu kümmern. Dann sollte sich besser auf den Weg machen. Das würde ich ja wirklich gerne, aber ich habe leider extra scharf Schild zum Frühstück gegessen und oh, diese Schmerzen. Ich kann mich kaum noch bewegen. Alles in Ordnung? Nein, überhaupt nicht. Geh du an meine Stelle zum Du Tu es für die Stadt. würde des vaters na klar okay am schul ist gut das wort meines besten schülers holen dir wenn man jetzt bin ich plötzlich sein schüler also kann auch stehen oder wir haben So hier alles klar voller angeber denkst du, denkst du bist irgendwie so ein wer Magier oder irgendwie so was jetzt nicht nötig hat zu stehen und einfach über den Boden fliegen kann so ja dürfte nicht so lange dauern ne dunkler geworden ob ich mir nur einen so, jetzt kommen natürlich wieder alle Gegner hier, die mich erstmal voll ablenken. Jetzt noch nicht am Stadtrand, wenn ich mal annähernd da genug an der Stadt heran. Ey. So. Obst, ich bin falsch. <lacht> ich habe sogar deine Markierung. Ey. Wie habe ich den das schon wieder gemacht? Boah wie habe ich das gemacht in meine orientierung ist legendär habe ich so bin ich nicht in bürst noch nicht fast vor aber unterwegs und nicht eine krise überwunden aber ich überhaupt richtig schon wieder ich glaube ja da, wenn jetzt nicht die ganzen gegner hier triggert werden dann wäre noch besser ja, natürlich ist da noch einer steht genau einer da <lacht> man kann ich hier nicht einfach boxen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ey. Na natürlich, weil ich jetzt schwiger. Na, geh weg von mir. Da komm. Halt mich jetzt nicht so lange auf, ey. Ja, ja So. Gut. Das ist das. Das Hi. das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das So, dann stimmt, den habe ich noch nicht. <lacht> der hat alles. eins. <lacht> Boah. wie ich sehe, geht es deinen Magen besser. Ja, alles ist wieder in Ordnung. Ach, kommt schon, Papa. Mich hältst du nicht zum Narren? Was eine Probe wieder mal auf Songworn abgewählt, nicht wahr? Wieder, wovon sprichst du? ich habe dich schon seit wochen nicht mehr trainieren sehen papa bestimmt hattest du einfach angst vor dem kampf nein das stimmt nicht früher warst du mal richtig stark und cool und du hattest richtig mumm in den knochen Autsch. wie sie so sagen dann es findet gerade ein fieser banküberfall statt die täter tragen hochmoderne Kevlarwesten, westen gegen die unsere kuh nicht ausrichten können wir brauchen deine hilfe Soll ich mich darum kümmern sei nicht albern junge damit komme ich alleine klar wenn man seine tochter nicht beeindrucken kann ist man kein echter mann papa ist doch in den letzten sekunden in feier der schocken ist er macht jetzt ernst hol sie der papa Dein papa ist hat so seine momente ja ab und zu zumindest naja das universum rettet also ja okay soll man nicht zu hart zu den sein hat der lang ja ich wollte schon sagen sie so, wollen hat ja ein bisschen ihr was beigebracht mit Ki, Gut, dann irgendwann wollte ich noch gucken. Habe schon wieder vergessen. Alles klar. Gut, egal. Äh, wir sehen uns dann später. So, neue Quest. Ich habe meine Bad Boys hier gerade zusammen gerauft und wir machen jetzt noch eine weitere Quest und dafür muss ich Vegeta steuern. Und was ich da gelesen habe in der Beschreibung, scheint er interessant zu werden. Ich hätte nicht erwartet, dich hier zu sehen, Frau. Ich kann hingehen, wo ich will. Ich fahre auch nicht manchmal in den Urlaub, weißt du? Aber was willst du eigentlich? Feines guter. Nur weniger auf diesen verfluchten feldsorgen halt mehr als ein paar Sekunden gegen mich durch. Puh, ihr seid Adjin. Herr Clean hat mir erzählt, dass sie auf namen gegen irgendeinen Sonderkommando gekämpft habt. ihr einfach ist bestimmt so richtig stark. Kämpft doch gegen ihn. Genio. Ich bezweifle stark, dass er jetzt noch eine große Herausforderung für mich wäre. Und außerdem kann ich gar nicht gegen ihn kämpfen. Als Namek in der Luft flog, wurde er in einen an und ist gestorben. Aber wurde er nicht als Lebewesen von Namek auf die Erde gebracht? Abgesehen von Son Goku und Freezer meine ich. Dann müsste dieser genio hier irgendwo auf diesem Planeten sein. Ich habe seitdem schon ein paar komische Frösche gesehen. Vielleicht ist genau einer von ihnen. Was? Ja, beim Haus. Weißt du, es wurde nicht nur die Namekianer, sondern auch die Tiere hergebracht. Solche Informationen müssen sofort weitergegeben werden. Hey, gib mir nicht die Schuld. Ich habe gegen das neuen Froschkörper schließlich noch nie gesehen. Hm, auf diesen stummelbein kann der hinterländige Captain es nicht weit geschafft haben. Es könnte klappen. Ich kann die mit Hilfe der Dragon Ball zurückfahren und noch stärker machen. Hm, dann habe ich endlich einen würdigen Gegner, der mich weiterbringt. Irgendwie nicht. Das es doch voll locker fertig machen. Die Rückkehr des Captains. Hm, was spricht dagegen zeit die dragon Balls zu suchen habe ich schon ich muss die Dragon walls ich muss sie echt benutzen um den ich muss sie echt benutzen damit ich äh, den jetzt hier wieder wählen kann ich will das Captain gino wieder in seinen körper ist okay und ich muss ich mir halt noch was anderes wünschen ne? ich will super seltene gegenstände die sind gut für meine dingens und ich will reich sein seit kugeln brauche ich nicht wirklich. Ja ruf mal schön, Long. Shenlongs Liebling auch perfekt. Ich weiß noch in irgendeinem war teilweise. So immer, wenn man die Dragon Balls hat, dann hat man irgendwie die Chance, wieder Shenlong oder Pronger zu rufen. Und ich habe immer resettet dass ich irgendwie hunger bekommen habe um drei Wünsche zu bekommen. so weit war das doch im westlichen Bereich. So, so, das hier ist gut. Ultimativ erwecken ist glaube ich, alle Dinger irgendwie eine bestimmte Anzahl, so um fünf oder zehn Punkte. Was richtig gut ist, wenn ich Dings hier hochleveln will. Uh, Communities. finde als Vegeta, Captain Genio. So im westlichen Bereich haben wir gesagt, ne? Bereich, ja. ich hätte nicht gedacht, dass ich extra dafür jetzt die Dragon Balls benutzen musste. Okay, ich dachte so per Cutscene, so wie gerade mit Son Goku, das dann irgendwie zu erledigen, aber zum Glück hatte ich es jetzt. Zum Glück habe ich mir die noch aufgespart. Ich wollte schon wieder irgendwie, weiß nicht seit eine Gegenstände hier wünschen, weil dann kriege ich wieder das erweckende Wasser und da bringt es voll habe ich schon mal golden, aber richtig gut. Aber ja, guck mal mal. So, ähm, hier. Okay, des Herrschers. Nein. Äh. Okay, des Captain. Okay, des Herrschers klingt irgendwie so nach Freezer. Den haben wir ja auch wieder belebt mit Son Goku. Weiß ja nicht warum der. Ich fand, dass es eine sehr gute Idee war, die wieder zu beleben. Warum tut Vegeta nicht mit verschränkten Armen fliegen? Das fand ich war schon immer merkwürdig Jedes Mal, wenn Vegeta steht, läuft oder irgendwie fliegt, denn seine Arme sind immer verschränkt. Das ist schon weil nicht irgendwie peinlich, so oft wie der Art macht. Also der macht dann wirklich ja immer. der hat immer verschränkte Arme in den Serien? Also nicht im Piccolo auch irgendwie? So Hi Genio, du machst, du tust jetzt ein bisschen die Story von Dragon Ball super so offen. Kopf stellen, weil da wasser es ja ein Körper von jemand anderen. Hey, Vegeta. Keine verächtlichen Witze, genug, Das sieht ja gar nicht ja. ähnlich. Ich habe dich und deine Truppe von Gutmenschen seit meiner einkunft auf diesem Planeten beobachtet, wenn auch nur als Frosch. Mir ist so bewusst dass du stärker geworden bist Es wäre töricht, dich jetzt herauszufordern. Ich fühle mich geschmeichelt. Ist die Musik im Hintergrund. Ich würde mich auch für meine rückverwandlung bei dir bedanken aber ich habe das ungut gefühl dass du vorst mir alle knochen im leibe zu brechen ja, hey du bist wirklich schlau aber da kann ich für keine andere wahl haben tu was du tun musst warte der tut den körper mit mir klauen oder also gut zeit mal was du drauf hast um die musik so <lacht> eben gerade der ist level 75 ich habe einen neuen angriff aber nee, der bringt es nicht da habe ich feine ausgewechselt Limit Breaker Garlic nicht ich habe überhaupt nicht getroffen. Also die ganzen Trainings an einer, habe ich schon screen gemacht hier an diesen Training Punkten. So, ich will dich mal damit treffen. Ich will mal sehen, wie viel abzieht. Der strahl ist auf jeden Fall sehr dick. Durf Limit Breaker Garlic Strahl und eben noch Urknallattacke sind immer noch beste, weil es so einen riesigen Radius hat, Umfang noch also was ich. Nicht schlecht, der Captain, umhang ist offenbar nicht nur Show. Oh Danke. Schon fertig? Ich hätte eigentlich auf dich in Aktion erleben zu können. Ruhe, ich trainiere. Jetzt gehört dein Körper mir, Vegeta. Ach wirklich? Du na, genau, damit habe ich gerechnet. Aha, ich hatte also recht. Und jetzt stirb. Warte, ich habe nur von Fliegen. Ich habe mich nur von Fliegen ernährt. Ist denn so schön dass ich ein bisschen höher hinaus will? Umfangschienend bis zum Ende. Statt deine Zeit damit zu verbringen, fremde Körper zu übernehmen, trainiergefäß mal. Noch mal gegen mich, wenn du nicht mehr so ein für Jammerlappen bist, hey, du hast mich schließlich zurückgewünscht, du gemeiner Mist. Aber du hast nicht ganz unrecht. Ich bin der Kämpfer der besten Armee des Universums. Nur ich allein kann die Ehre meiner Stellung schützen. Sie meinen, an, klingt vielversprechend. Komm schon, greif mich an. Ich warte hier. Nein, so, jetzt haben wir endlich mal kämpfen. Genio. Ich jetzt in dieser Community reinpacken und zeige ich auch mal, wie ich das hier so handhabe. Mein Communities. so Ist relativ gefüllt mittlerweile. Ich finde, glaube ich, nur so eine Handvoll. So, ja, mal genial. So, ich gucke dann immer hin, was bekomme ich, wenn ich die Freundschaft auf Maximum habe. Ganz unten geheimnisvolle Erfolgstraining. Ergo packe ich den in Training ein. So mache ich das du jetzt gar nicht die kombination irgendwie so so berücksichtigt einfach gucken wer hier das am meisten hat und die meisten werte hat und ja er kann glaube ich hier reinpassen weil einmal das ging sonderkommando und das ging sonderkommando fragezeichen und dann kriege ich noch ein paar mehr werte und ja guck mal, mal wie viel Bonier. Das sei Pose. Drei Kombinationen. Plus elf. Die sagen halt sogar in der Reihenfolge, wie ich die platziert habe. so oh, perfekt sie hat nur okay ich habe bei ihr alle sogar so natürlich normalerweise einmal mal gucken training der ist im training drin also tue ich den trainingsfähigkeit noch hier ein bisschen ausbauen so mache ich das jedes mal wenn ich irgendwie weil nicht ich einen neuen dings ab so, äh, Trainingsentwicklung, Bin ich nur noch fünf, ich noch eine Limonade bekommen und ja, gut, alles klar. kia ja plus 7 kriege ich als nächstes, wenn ich noch 18 Dinge hab. und Wir sind noch eine Menge Freiplätze, also kriegt dann auf jeden Fall. Ich krieg fast, ich werde glaube ich bei jedem irgendwie alles hier voll kriegen. Wenn ich das mit diesem prinzip irgendwie mache das scheint irgendwie immer komplett zu reichen hier ich muss nur noch mister satan der kann das ist auch jetzt der als auf 1 nur kochen und erwachsen hat der kann ja auch 25 bringen also ja gut ähm, ja weiter geht's mal, was als nächstes kommt ne? so ich würde sagen haben wir noch im thema genio kommando sind machen wir jetzt hier noch mal einmal was und zwar so als erstes mal tue ich hier noch modifizieren machen weil ich meine ich brauchte nur noch geld um das hier hoch zu leveln auf level 7 stufe 7 warum nicht ne? Dann kann ich wieder neue fähigkeiten lernen und ich kann halt noch mal hochleveln Dann kann ich immer wieder neue fähigkeiten lernen bin schon relativ weit hier mit einigen leuten bei solchen sachen also ja so, hier brauche ich wieder neue sachen äh, was kann ich denn lernen ja yeah, da habe ich, ich habe schon mit jedem charakter schon voll viele dinge hier gelernt also könig -Kie. minus 10 prozent key meinem super angriff das ist nicht schlecht aber die gegner hier sind auf level 80 und 85 das ist ein bisschen krass da können wir können vielleicht noch schaffen ja, das ist ein bisschen eine sehr exklusive Fähigkeit plus 15 ausgeteilter Schaden, wenn du Kombo mit 15 oder mehr Treffern ausführst. So, aber da würde ich auch gar nicht machen. Ich will das hier machen. Stufe 75, das werden wir auch schaffen. Und ich kriege erweckendes Wasser. Also, warum nicht? Welcher ja immer wieder bekommen würde, wäre natürlich sehr gut. So, die war, glaube ich, ein bisschen tough. Ne? ja findest weil die war ja irgendwie Vorbestellerbonus ne so macht es vielleicht irgendwie Sinn dass sie irgendwie aber viel weiß nicht Erfahrungspunkte oder so gibt ne so euch mache ich noch fertig den hinten habe ich auch noch getroffen zum Goku habe ich übrigens ein zwei neue Angriffe auch per Training erlernt habe, so irgendwie bringt das nichts, habe ich so gefühlt. Dann muss ich die einfach nur ausweichen. So, ich habe einmal super voll Energiestrahl. strahl Das ist nicht der richtige Angriff. falsch angesetzt. Das ist ein bisschen nervig. Was? Gratschatz, So, ich habe Drachenfaust jetzt. Hm. Hat aber nicht so viel abgezogen. Warum muss sie jetzt gleiche Farbschema haben wie Jays? Das stört mich ein bisschen. Jeder vom gino kommando ist vollkommen einzigartig und sie sieht eigentlich aus, als wäre sie irgendwie bald nicht. Die große Schwester von Jays oder so. Ist ich für eine Farbe fehlt noch, warum hätte man die nicht gelb machen können? Obwohl ich glaube, die ist irgendwie soll irgendwie gelb sein. Von denen ich war vierte noch pink, da komm her dann macht eigentlich auch schon ganz schön viel Schaden. Fallen einfach unsere Bälle gegenseitig hinterher. Oh gott. Na. ich will mein... Na, abgeklungen. ich würde... Ich habe gerade meine drachenfrau eingesetzt. Denn ja wenn die gegner irgendwie so dieses cutscenes haben im kampf wenn meine angst abgebrochen dann bin ich voll kacke da ja, mache ich ja eigentlich kann ich ja nicht einfach Boah. alter hat er aus dem Dings draußen da ja, kommt das wird ja wohl reichen Was? Das war daneben. So, gibt auch nicht so viele Erfahrungspunkte eigentlich. aber ich kriege ja weg das Wasser. Sonst jetzt so ein Trainingsraum abgeschlossen Du kannst gerne so oft wie möglich erneut versuchen. So, und hier Level 80 das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Okay. dann sollte man echt für jeden Charakter hier haben, für jeden äh, Boss Charakter so Freezer, Cell und so, hat man die so bekämpfen kann. Das wäre doch wie geil. Gut, aber ich würde dann sagen, das war es so insgesamt für diese Folge. Ich habe glaube ich so eine Stunde oder so oder 5, 15 Minuten, irgendwie so. Jetzt an Material und ja, sage ich Dankeschön für Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der bad gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit mehr Nebenquests und so. Bis dann.